Zum Thema digitale Barrierefreiheit im Hochschulbereich, rechtliche Grundlagen, haben wir Ihnen einen Input zusammengestellt. Mein Name ist Stefanie Dreyack. ich bin Koordinatorin für Inklusion in der Koordinierungsstelle Chancengleichheit Sachsen. In diesem kurzen Input geht es vor allem um rechtliche Grundlagen im Bereich digitale Barrierefreiheit, die für die Hochschulen wichtig sind. Wir werden insbesondere auf Grundlagen für das Bundesland Sachsen eingehen. Worum soll es gehen? Es geht um den Geltungskreis und den Umfang von digitaler Barrierefreiheit. Es geht um rechtliche Grundlagen, das Thema Barrierefreiheitserklärung und ich werde Ihnen einige Beispiele und Hinweise für Umsetzungsbereiche im Bereich digitale Barrierefreiheit geben. Digitale Barrierefreiheit ist ein Thema, das für öffentliche Einrichtungen und deshalb spezifisch auch für Hochschulen die Berufsakademie bzw. auch duale Hochschulen von Relevanz ist. Digitale Barrierefreiheit betrifft Internetauftritte, sowohl extern als auch intern, also auch das Intranet und somit die gesamte Öffentlichkeitsarbeit der Hochschule. Digitale Barrierefreiheit bezieht sich auf Dokumente und somit auch auf Lehr- und Lernmaterialien. Digitale Barrierefreiheit bezieht sich auf Apps und und Tools, digitale Werkzeuge, die die Hochschulen benutzen und auch auf digital durchgeführte Verwaltungsverfahren. Wichtige gesetzliche Grundlagen sind zunächst ganz allgemein die sogenannte UN-Behindertenrechtskonvention, das Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderung. Das ist eine rechtliche Grundlage auf internationaler Ebene. Und die sogenannte UNBRK sieht beispielsweise vor, dass, ich zitiere, die Vertragsstaaten stellen sicher, dass Menschen mit Behinderungen ohne Diskriminierung und gleichberechtigt mit anderen Zugang zu allgemeiner Hochschulbildung haben. Zitat Ende. Das ist Artikel 24 Absatz 5 der UNBRK. Wir sehen also schon in diesem Artikel, dass alle Angebote der Hochschulen und damit auch alle digitalen Angebote der Hochschulen für alle Menschen, auch für Menschen mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen, gleichberechtigt in der Zugänglichkeit sein sollen. Das heißt, auch Menschen mit Behinderungen sollten digitale Angebote ohne Barrieren und ohne fremde Hilfe nutzen können. Weitere wichtige rechtlichen Grundla rechtliche Grundlagen sind das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, das AGG, das Behindertengleichstellungsgesetz, das BGG, sowie das Bundesteilhabegesetz, BTHG, und das Grundgesetz Artikel 3, welcher vorsieht, dass niemand aufgrund seiner Behinderung oder chronischen Erkrankung benachteiligt werden darf. Sie finden diesen Input auch noch einmal in einer Powerpoint-Version, so dass Sie den Links auch anklicken können. Welche rechtlichen Grundlagen gelten speziell für das Thema digitale Barrierefreiheit? Wir haben es hier mit einer Rechtskette zu tun, die auf der europäischen Ebene beginnt, mit der Richtlinie der Europäischen Union 2016-2102 über den barrierefreien Zugang zu Webseiten und mobilen Anwendungen des öffentlichen Sektors. Die Richtlinie der Europäischen Union wurde in bundesdeutsche Gesetzgebung überführt und umgesetzt. Dabei ist zunächst wichtig zu erwähnen das Behindertengleichstellungsgesetz, das sogenannte BGG, welches sich auf, vor allem auf öffentliche Stellen des Bundes bezieht und insbesondere in § 4 und § 12 auf die jeweiligen Umsetzungserfordernisse und Fristen eingeht. Darüber hinaus ist wichtig, die Barrierefreie Informationstechnikverordnung, die sogenannte BITV 2.0. Diese wiederum wurde in die Landesgesetzgebung überführt. Wir beziehen uns in diesem Input vor allem auf die Landesgesetzgebung, auf die Umsetzung in Sachsen. Für andere Bundesländer müssten Sie bitte in die jeweilige Landesgesetzgebung noch einmal reinschauen. Darüber hinaus ist die Richtlinie der Europäischen Union 2019-882 zu erwähnen. Der sogenannte European Accessibility Act, dieser bezieht sich auf die Barrierefreiheit von Produkten und Dienstleistungen. Der European Accessibility Act ist derzeit, also Stand Ende 2021, noch in der Umsetzungsfrist. Hier geht es darum, dass in Zukunft auch Produkte und Dienstleistungen barrierefrei zur Verfügung gestellt werden müssen. Auch hier werden sich in Zukunft noch weitere Themen im Bereich der Barrierefreiheit auch für die Hochschulen ergeben. Wichtige Grundlagen auf der Ebene des Freistaats Sachsen sind das Sächsische Inklusionsgesetz, das Sächsische E-Government-Gesetz und das barrierefreie Websites-Gesetz. In all diesen drei Gesetzen, gesetzlichen Grundlagen, wurde die BITV 2.0 bzw. die EU-Richtlinie umgesetzt. Im sächsischen Inklusionsgesetz finden Sie einen Paragraphen zur barrierefreien Informationstechnik. Dort heißt es, die in Paragraf §1 Absatz 2 Satz 1 und 2 genannten Stellen gestalten ihre Internetauftritte und Angebote sowie die von ihnen zur Verfügung gestellten grafischen Programmoberflächen, die mit Mitteln der Informationstechnik dargestellt werden, technisch so, dass, auch, dass sie auch von Menschen mit Behinderung grundsätzlich uneingeschränkt genutzt werden können. Hier sehen wir also, es geht um Internetauftritte und grafische Programmoberflächen. Und es geht darum, dass alle Menschen, auch Menschen mit Behinderungen, diese uneingeschränkt, also ohne fremde Hilfe nutzen können. Die genannten Stellen, das bezieht sich auf öffentliche Stellen. Im sächsischen E-Government-Gesetz in Paragraph 6. Zum Thema Barrierefreiheit heißt, äh, heißt es, die staatlichen Behörden und die Träger der Selbstverwaltung gestalten die elektronische Kommunikation und elektronische Dokumente schrittweise so, dass sie auch von Menschen mit Behinderungen grundsätzlich uneingeschränkt und barrierefrei genutzt werden können. Hier sehen wir also die, Pf die Pflichten für die Landesverwaltung, die staatlichen Behörden und vielleicht ist dieser Hinweis noch ganz interessant. Alle Dokumente, die die Hochschulen nutzen, die von übergeordneten Behörden kommen, müssen also hier auch von diesen übergeordneten Behörden barrierefrei gestaltet werden. Schließlich das barrierefreie Websitesgesetz, welches für Sachsen gilt. Dort heißt es in 2 zum Thema barrierefreie Informationstechnik öffentlicher Stellen. Öffentliche Stellen gestalten Websites und mobile Anwendungen, einschließlich der für die Bediensteten bestimmten Angebote im Intranet barrierefrei. Hier haben wir also nochmal den wichtigen Punkt, dass es nicht nur um externe Seiten oder extern zugängliche Seiten geht, sondern auch um das Intranet. Und schließlich zweitens, für die barrierefreie Gestaltung der Websites und mobilen Anwendungen öffentlicher Stellen gilt, § 3 Absatz 1 bis 3 der barrierefreien Informationstechnikverordnung in der jeweils geltenden Fassung. Das heißt, hier haben wir nochmal den Zurückgriff auf die BITV 2.0 und das möchte ich nicht unerwähnt lassen, in der jeweils geltenden Fassung. Das heißt, das barrierefreie Websitesgesetz eröffnet hier auch den Raum für Gesetzesanpassungen auf Bundesebene. Welche Fristen und Standards gelten für die Hochschulen in Sachsen? Die Fristen und Standards ergeben sich wiederum auch aus der EU-Richtlinie 2016-2102. Dort heißt es, dass Internetauftritte und Dokumente spätestens zum September 2020 barrierefrei gestaltet werden müssen. Im September 2019 galt diese Frist für neu erstellte Internetauftritte und auch alte, ältere Internetauftritte und Dokumente mussten spätestens zum September 2020 barrierefrei gestaltet werden. Die Frist für mobile Anwendungen war der Juni 2021. Welche Standards gelten? Sowohl auf EU-Richtlinie als auch auf Bundesebene als auch, wie wir gesehen haben, auf der Ebene Sachsens wird auf den aktuell geltenden Standard verwiesen, beziehungsweise es gibt hier auch den, das Schlagwort der harmonisierten Normen. Das heißt, alle Gesetzesebenen beziehen sich darauf, dass die aktuell geltenden Standards auch angepasst werden können und dass sich das Thema digitale Barrierefreiheit im Prozess befindet und jeweilige Versionen der gesetzlichen Grundlagen auch eingebracht werden können. Wir sehen es hier zum Beispiel in der dem Standard unterlegten Norm EN 301549. Diese gibt es mittlerweile aktuell in der Version 3.2.1. Das ist die Version, die im März 2021 veröffentlicht wurde. Mitunter handelt es sich dabei um relativ kleine Anpassungen. Wichtig ist es auf jeden Fall nicht, sich nach dem aktuell geltenden Standard zu richten. Diese Standards werden auch durch sogenannte Expertengremien oder bestimmte Organisationen erstellt und begleitet. So gilt zum Beispiel für Internetseiten die sogenannten Web Content Accessibility Guidelines, die dann auch in die jeweiligen eu normen überführt werden. Diese definieren, was digitale Barrierefreiheit im Bereich der Internetseiten bedeutet im Bereich der PDF-Dokumente, nur um noch ein weiteres Beispiel zu nennen, ist es zum Beispiel das sogenannte Matterhorn-Protokoll. Noch ein kleiner Nachtrag zum Thema Fristen. Intranet-Auftritte, das habe ich schon erwähnt, auch Intranet-Auftritte sollten barrierefrei gestaltet werden, um auch vor allem den Beschäftigten der jeweiligen Behörde, der jeweiligen Hochschule, der jeweiligen öffentlichen Einrichtung einen barrierefreien Zugang zu Informationen zu gewährleisten. Zum Thema Dokumente, die sich mitunter auf Internetseiten befinden. Hier ist es wichtig, noch einmal zu betonen, dass Dokumente Teil des Internetsauftritts sind und damit die gleichen Umsetzungsfristen wie der jeweilige Webauftritt haben. Es gibt Ausnahmen wie zum Beispiel PDF-Dokumente, die vor September 2018 erstellt wurden und nicht in aktiven Verwaltungsverfahren notwendig sind. Aktive Verwaltungsverfahren an Hochschulen sind wichtige Prozesse wie Prüfungsanmeldungen, Immatrikulation, Exmatrikulation und dergleichen. Gibt es aber PDF-Dokumente und Formulare, die nicht mehr in aktiven Verwaltungsverfahren genutzt werden, dann können diese zum einen auch von der Internetseite entfernt werden oder sind eben von der Umsetzungsfrist ausgenommen. Noch einmal zur Konkretisierung, welche Ausnahmen gibt es? Diese beziehen sich wiederum auf Sachsen. Für andere Bundesländer muss das in den jeweiligen landesgesetzlichen rechtlichen Grundlagen noch einmal nachgeschaut werden. Für Dokumente gilt, wenn sie vor dem 23.09.2018 veröffentlicht wurden und nicht für aktive Verwaltungsverfahren notwendig sind, dann müssen sie nicht barrierefrei umgesetzt werden. Gleiches gilt für Archive, wenn sie vor dem 23.09.2019 veröffentlicht bzw. aktualisiert wurden und nicht für aktive Verwaltungsverfahren notwendig sind. Das heißt, Sie haben zum Beispiel auf Ihrer Internetseite die Möglichkeit, ein Archiv zu definieren und ältere Unterseiten oder ältere Dokumente ganz konkret in diesem Archiv zu lokalisieren, damit deutlich ist, dass diese Dokumente nicht mehr aktuell sind und nicht mehr aktiv für Verwaltungsverfahren genutzt werden. Und schließlich das Intranet. Wenn Intranet-Teile vor dem 23.09.19 veröffentlicht wurden und nicht grundlegend überarbeitet wurden, so stellt das für das Bundesland Sachsen ebenfalls eine Ausnahme im Bereich der Umsetzung digitaler Barrierefreiheit dar. Ein weiterer Ausnahmebereich sind Videos. Hier geht es insbesondere um das Thema Untertitelung von Videos. Wenn diese Videos vor dem 23.09.2020 veröffentlicht wurden, müssen sie nicht untertitelt online gestellt werden, sondern können auch ohne Untertitel auf der Website integriert werden. Bei Live-Übertragung müssen keine Untertitel vorgehalten werden. Handelt es sich aber um ein Video, das nachträglich nach einer Veranstaltung aktuell auf die Homepage gesetzt wird und es eine Veranstaltung ist, die jüngst stattgefunden hat, dann sind dort Untertitel notwendig. Ein weiterer Bereich Karten. Wesentliche Funktionen, zum Beispiel Anfahrt, Route und so weiter, müssen in barrierefreier Alternative auf der Website bzw. in einer App zugänglich sein, aber die Karte an sich muss nicht barrierefrei sein. Es muss aber eine barrierefreie Alternative, also zum Beispiel eine Wegbeschreibung, vorgehalten werden. Und schließlich haben Internetauftritte oftmals Inhalte oder Angebote von Dritten. Diese liegen nicht in der Kontrolle der jeweiligen Hochschuleinrichtung, zum Beispiel Werbung oder dergleichen. Das stellt ebenfalls einen Ausnahmebereich dar. Keine Ausnahme sind aber natürlich Programme, Apps, Tools, die Sie in Ihrer Lehre oder in Ihrem Studierendenverwaltungsmanagement benutzen. Das bezieht sich zum Beispiel auf Lernmanagementsysteme. Das ist kein Inhalt von Dritten, der sich außerhalb Ihrer Kontrolle, außerhalb der Kontrolle der Hochschulen befindet, sondern dort gelten ebenfalls die Anforderungen der digitalen Barrierefreiheit. Wichtig für das Thema digitale Barrierefreiheit ist Transparenz. Und Transparenz, so der Gesetzgeber, wird durch die Barrierefreiheitserklärung gesichert. Das ist eine Erklärung, die auf jeder Website öffentlicher Einrichtungen und damit auch der Hochschulen vorhanden sein muss. Und zwar an gut erreichbarer Stelle. Sie können sich das vorstellen, ähnlich wie dem Datenschutzlink oder dem Impressum. Das sind Angaben, die wir häufig auf der Startseite beziehungsweise auf jeder Unterseite an gut erreichbarer Stelle finden. Und so verhält es sich auch mit der Barrierefreiheitserklärung, die Ihre Webseiten haben müssen. Was steckt in der Barrierefreiheitserklärung drin? Ich sagte schon, das ist ein wichtiges Thema für die Transparenz. Denn die Barrierefreiheitserklärung gibt Auskunft über die Barrierefreiheit des Webauftrittes und vor allem über möglicherweise vorhandene Barrieren. Wenn Sie Barrieren aufschlüsseln, wissen, dass Sie Barrieren auf Ihrer Internetseite haben, müssen Sie in der Barrierefreiheitserklärung Alternativen aufzeigen und auch einen Prozess dazu skizzieren, wann die Barrieren, die Sie kennen, behoben werden sollen. Die Barrierefreiheitserklärung sollte vor allem, um die Transparenz zu gewährleisten, regelmäßig aktualisiert werden. Es empfiehlt sich bei jeder Änderung der Website bzw. mindestens einmal jährlich die Barrierefreiheitserklärung zu aktualisieren. Wichtig ist darüber hinaus auch ein Feedbackmechanismus, das heißt eine konkrete Ansprechperson oder eine Stelle mit Telefonnummer und E-Mail-Adresse sollte angegeben sein, um Barrieren zu melden bzw. auch Fragen zur Barrierefreiheit der Seite stellen zu können. Das kann auch ein Formular sein oder eben eine E-Mail-Adresse, eine Telefonnummer. Auf diese Anfragen über den Feedback-Mechanismus Feedback muss eine Reaktion erfolgen, im besten Fall schnellstmöglich oder innerhalb eines Monats. Einige Hinweise zum Thema Barrierefreiheit des Webauftrittes finden Sie bei der TU Chemnitz in einer wunderbaren Infosammlung. Dort wurde auch ein Erklärvideo zu dem Thema erstellt und zur Verfügung gestellt. Den Link haben wir Ihnen hier auf die Folie gepackt. Die Barrierefreiheit des Webauftrittes können Sie auch selbst mit einem kostenfreien BITV-Selbsttest überprüfen beziehungsweise auch einen kostenpflichtigen BITV-Test beauftragen und somit ähm, zunächst einmal eruieren, welche Barrieren es auf der Website gibt und welche Barrieren auch in welcher Priorisierung gut behoben werden können. Barrierefreie Texte. Wichtig für die Barrierefreiheit von Texten ist, dass sie von Screenreadern richtig wiedergegeben werden können. Screenreader sind Vorleseprogramme, die den Text- oder auch Bildbeschreibungen oder auch Grafikbeschreibungen in Dokumenten wiedergeben und mittels eines Screenreaders kann man sich auch gut durch Texte oder auch Webseiten navigieren. Dafür ist es sehr, sehr wichtig, dass diese Texte durch gut hierarchisch gegliederte Überschriften gekennzeichnet sind. Das heißt, dass klar ist, welche Überschriftenebenen jeweils vorhanden sind und genutzt werden. Es ist darüber hinaus wichtig, nicht, dass Informationen nicht durch Farbe bzw. farbliche Markierung vermittelt werden. Also wenn zum Beispiel etwas besonders betont werden soll in dem Text, dort nicht über nur eine händische Kursiv- oder Unterstreichungsmarkierung zu arbeiten, sondern eben zum Beispiel über eine Markierung als Überschrift die besondere Bedeutung dieser Aussage oder dieses Textbestandteils zu unterstreichen. Verwenden Sie auch Inhaltsverzeichnisse, automatisch erstellte Inhaltsverzeichnisse und vor allem Alternativtexte für Bilder und Grafiken. Informationen dazu finden Sie bei Ihrer eigenen Hochschule. Viele Hochschulen haben schon Handreichungen zum Thema barrierefreie Dokumente erstellt. Einige Informationen finden Sie zum Beispiel bei der TU Dresden, die wir hier verlinkt haben. Zum Thema barrierefreie Video- und Audioinhalte. Um die Barrierefreiheit von Videodateien zu gewährleisten, sollten Sie möglichst mit Untertiteln arbeiten. Videos mit Untertiteln auf einer Homepage zur Verfügung stellen und bei visuell übermittelten Informationen, zum Beispiel in Videos, die ohne viel Ton funktionieren, auch Audio-Alternativen auch ein Transkript oder eine Audiodeskription zur Verfügung stellen. Weitere Informationen dazu finden Sie bei der Bundesfachstelle Barrierefreiheit. Dort gibt es einen Leitfaden für die Erstellung von barrierefreien Videos, den wir hier ebenfalls verlinkt haben. Schließlich noch einige wenige weitere Themen. Es gibt für jedes Bundesland eine sogenannte Durchsetzungsstelle für digitale Barrierefreiheit und eine Überwachungsstelle für digitale Barrierefreiheit und insbesondere die Überwachungsstelle kann auch immer für Beratung angefragt werden. Diese liegt für das Bundesland Sachsen bei der DZB Lesen und über die Überwachungsstelle gibt es auch stichprobenartig Prüfverfahren zum Thema digitale Barrierefreiheit. Von Webseiten, das heißt auch im Hochschulbereich, werden stichprobenartig die Webseiten auf ihrer Barrierefreiheitserklärung und die jeweiligen Umsetzungen im Bereich digitale Barrierefreiheit geprüft. Das Thema Barrierefreiheit der genutzten Videokonferenzsysteme, Online-Tools und Lernmanagementsysteme sollte mit berücksichtigt werden, vor allem bei Neubeauftragung und Überarbeitung der Systeme. Im Bundesland Sachsen wird, wird vor allem Opal genutzt. Im System Opal wird auch stetig an der digitalen Barrierefreiheit gearbeitet. Aber auch bei anderen Systemen und Tools lohnt es sich immer, Informationen dazu einzuholen, wie barrierefrei, wie barrierefrei das System denn eigentlich ist und diese Informationen dazu auch Ihren Studierenden und Beschäftigten, Beschäftigten transparent zur Verfügung zu stellen. Nutzen Sie auch hochschulübergreifende Arbeitsgruppen, denn oftmals nutzen viele Hochschulen ähnliche Systeme und wenn einige Hochschulen bereits Informationen zum Thema digitale Barrierefreiheit einzelner Tools und Konferenzsysteme gesammelt haben, dann kann man sich zu diesen Themen auch gut hochschulübergreifend austauschen, beziehungsweise auch sich hochschulübergreifend zu den jeweiligen Umsetzungsprozessen austauschen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Alles Gute auf bald. Für Rückfragen stehen wir immer zur Verfügung. Vielen Dank.